einen Trainingsplan erstellen willst, aber du weißt nicht, welche Übungen sollen denn rein, in welcher Reihenfolge soll ich es machen. Genau darum geht es heute. Es gibt fünf Grundübungen, die jeder Trainingsplan aus meiner Sicht enthalten sollte. Die werde ich dir vorstellen und eine davon bin ich mir ziemlich sicher, dass du sie noch nicht integriert hast, weil das bei 99% der Leute der Fall ist, aber genau die könnte dich voranbringen. Deswegen sei gespannt und viel Spaß! Also wir haben fünf Grundbewegungen, die dein Trainingsplan enthalten sollte. Die ersten zwei hat wahrscheinlich so ziemlich jeder. Das sind die Push-Bewegung und die Pull-Bewegung. Mittlerweile bekannt, drücken und ziehen. So, das hat fast jeder. Das dritte, da wird es schon weniger. Das sind Squats. Kniebeugen in sämtlicher Variation. Auch das solltest du drin haben. Muss nicht bei jedem Trainingsfilm drin sein, aber diese Bewegung solltest du drauf haben, auf jeden Fall. Das vierte, da wird es noch ein bisschen seltener, das sollten Hip-Hinge-Bewegungen sein. Das ist sowas wie Kreuzheben, irgendwo, wo eine Beugung stattfindet. Und das letzte hat fast niemand. Und da lässt du leider oft oder möglicherweise Potenzial liegen. Das ist, hatte ich beim letzten Mal schon vorgestellt, wofür das ist, Heavy Carry. Das heißt, schweres Tragen. Das kann dir nochmal ganz viel Energie geben und dich auch stabilisieren in der Körpermitte, was ja auch wichtig ist, um grundsätzlich leistungsfähig zu sein, aber auch schmerzfrei zu sein. Und das kann der entscheidende Part sein. Warum sind dir diese fünf Grundbewegungen so wichtig? Sie sind nicht von mir erfunden worden, sondern vom Fitnessautor Dan John. Der hat diese fünf Grundbewegungen definiert und die sind deshalb so wertvoll, weil du genau dort diese Bewegung trainierst, die dir für den Alltag und für deinen Sport, den du vielleicht machst, wirklich einen Vorteil bieten. Du wirst also nicht einfach isoliert Muskeln trainieren, sondern ganze Bewegungsmuster, sodass es meistens sogar ein Ganzkörpertraining drin ist. Du wirst es eh merken bei den Übungen, dass sie anstrengend sind, weil ganz viele Muskeln dran beteiligt sind. Jetzt kommen wir mal zur Reihenfolge. In welcher Reihenfolge sollst du das denn machen? Tatsächlich sagt man, die Schwächen first, das heißt, da wo du am meisten noch Defizite hast, das würde ich als erstes machen. Das könnte zum Beispiel das Henry Carrey am Anfang schon sein, wenn du das noch nie gemacht hast, würde das vielleicht Sinn machen. Was hast du denn sonst für Schwächen vielleicht? Viele denken, sie kennen ihre Schwächen, aber bei den meisten ah, ist das vielleicht gar nicht der Fall, weil da muss ein objektiver Test her. Deswegen lass das nochmal checken, welche Schwächen du wirklich hast, dass du genau an diesen arbeiten kannst, weil genau die werden dich voranbringen, wenn du wieder in der Balance bist. Deswegen check das mal. Und dann trainier dran. Und so kannst du deinen Trainingsplan aufstellen. Das heißt, tatsächlich vielleicht mal mit Harry Carry anfangen, wenn du einen Ganzkörperplan machst. Und dann eher am Ende die Übung, vielleicht die mit den kleineren Muskeln und die, wie die du schon eh drauf hast. Die kannst du am Ende noch machen, wo du vielleicht gar nicht mehr so viel Power und Energie hast. Dann schaffst du die eh noch. Probier es mal aus. Gib mir gerne Feedback mit den Kommentaren unten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.